Ich bin Simea Merki, ich darf mit meiner Familie zusammenarbeiten. Wir heißen Montag, wir sind fünf Personen und arbeiten mit allem, was so zwischen Print und Web stattfindet und nebenbei darf ich auch noch für den Publishingblog.ch schreiben. Mein Vortrag darf man nicht verpassen, weil ich glaube, dass Kreativität in unserer Industrie sehr wichtig ist. Die Kreativität ist eigentlich das, was unsere Teams unterscheidet. Unsere Teams sind deswegen erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ja, ich bin zum ersten Mal hier und ich finde es vor allem einfach spannend, die Branche mal zu sehen, die ist ja sehr groß in Deutschland. Und einfach mal so den Fokus auf Print zu setzen, das habe ich sonst selten und das finde ich sehr spannend. Ja, also ich denke, was wichtig ist, manchmal sind wir so in der Rechtfertigung von Kreativität etwas gehemmt, weil wir denken, ja, ich muss ja das belegen können. Und Kreativität ist sehr schlecht belegbar. Und doch ist es messbar. Also wenn wir merken, dass Teams oder auch Leute kreativ sein können, dann sind die oft erfolgreicher. Und deshalb finde ich, wir müssen da auch die Paradigmen ein bisschen wechseln. Also wir sagen, kreative Leute haben einen Wert, egal wie deren Bildungsgrad, deren Dienstalter ist, das hat einen Wert.